Die moderne Hochschule in zehn Jahren sieht so aus. Digital. Digital. Digital. Er ist nämlich nicht real, sondern genau, ich digital. Bin, ich bin ein Hologramm. Richtig, er besteht aus Bits und Bytes. Mhm.